Ob zu Lande, zu Wasser oder in der Luft, das Hundespielzeug Flying Disc ist ein Garant für jede Menge Spaß von Hund und Herrchen. Dieses praktische Giveaway ist in den schönen Farbkombis Orange-Blau und Grün-Grau erhältlich, 23,5 cm groß und bringt jede Menge Bewegung ins Spiel. Für kleine und mittelgroße Hunde ist der Artikel auch in 15,5 cm und in den Farbkombis Hellblau-Gelb und Rot-Weiß erhältlich. Praktisch, bunt, flugtauglich, robust und mit einem kleinen Quietscher ausgestattet. So macht Hundetraining richtig Spaß. Beim Spiel mit diesem Artikel ist es kein Problem, wenn Flying Disc einmal die Flugbahn Richtung Wasser nimmt. Durch die Farben und die Schwimmeigenschaften ist es schnell wiederzufinden. Dieses Hundespielzeug kann auf der 75 x 20 mm großen Werbefahne oder alternativ auf dem engmaschigen Maschgewebe veredelt werden.